Hi, ich bin Jan, ich bin der Regisseur von dem kurzen Projekt der Prozess und ich möchte euch ganz gerne einladen, an unserer Facebook-Seite teilzunehmen, denn diese Seite soll nicht nur dazu dienen, euch über das Projekt auf dem Laufenden zu halten, sondern auch ähm, der Teilung von Informationen, also wir werden hier Artikel posten, wir werden unsere Gedanken dazu posten, Einschätzungen ähm, und wir würden euch natürlich auch ganz gerne dazu einladen, mitzumachen, also wir ähm, möchten uns vor allem auch mit dem Thema auseinandersetzen des verdeckten Extremismus, ähm, des Extremismus, der in, sich in der Mitte der Gesellschaft versteckt, weil uns die Frage sehr beschäftigt, wie tief ist das Thema eigentlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ähm, wenn ihr also irgendwelche Erfahrungen habt, Gedanken habt, Ideen habt zum Thema oder Kommentare zu irgendwelchen Artikeln, die wir posten, dann teilt sie gerne auf unserer Seite. Wir würden uns sehr, sehr freuen, mit euch in Kontakt zu treten und uns auf der Seite auch mit euch darüber auszutauschen.